Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu diesem Video. ja Im heutigen Video geht es um das Thema Karriere im Vertrieb. Ja, Karriere im Network Marketing machen. Und ja, äh, Vertrieb und Network Marketing ist, äh, ja ich sage immer so, Fluch und Segen zugleich. Warum möchte ich dir gerne in diesem Video ähm, ja ein paar Gedanken mit dir teilen und möchte gerne äh, ja, dir ein paar ja, äh, punkte mit auf den weg geben beziehungsweise dir einen überblick geben dass du für dich wenn du jetzt vor der frage stehst starte ich eine karriere im vertrieb oder im network marketing dass du für dich dann einen überblick bekommst dass du weißt was ja denn äh, tatsächlich dann auch auf dich wartet weil häufig ist es ja so man sieht immer so die schönen bilder die promo videos ja und äh, ja aber der der Arbeitsalltag von jemandem im Vertrieb oder ähm, ja von einem Networker ist nicht der, dass du nur in der Hängematte liegst, Cocktail schlürfst, sondern bis du äh, ja an so eine Stelle kommst, musst du natürlich auch ein bisschen was geleistet haben und da steckt natürlich dann auch Art Arbeit dahinter. Und ich habe mal irgendwo einen, einen Satz gelesen, ich glaube acht Prozent der äh, es sind nur 8% der Eltern, ja die würden ihren Kindern eine Karriere im Vertrieb empfehlen. Ähm, das heißt, die restlichen äh, 92 würden das dann nicht machen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Zahl stimmt, ob sie nicht stimmt. Das spielt auch gar keine Rolle. Ähm, was ich eigentlich einfach nur möchte hier, ja, dir einen wirklich, wie gesagt, einen Überblick geben, ja, was tatsächlich im Vertrieb äh, ja, auf dich wartet. So und dazu ähm, eine ganz kurze äh, Sache. Ähm, ich habe ja eben gesagt, Vertrieb oder Network Marketing ist Fluch und Segen zugleich nicht, weil, ähm, ja, also für ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ähm, aber es ist natürlich auf der einen Seite so, wer im Vertrieb starten möchte oder wer im Network Marketing starten möchte, hat ähm, ja kaum eine, eine Einstiegshürde. Das heißt, du kannst mit, äh, mit so gut wie keinen Vorkenntnissen loslegen. Ja, das ist auf der anderen Seite eine Riesenchance, weil es mir zum Beispiel persönlich vor 15 Jahren die... Äh, ja, die Möglichkeit gegeben hat, ähm, ja, aus meinem Industriemechaniker-Job quasi zu entfliehen, wenn man das so will, und äh, nochmal meine, meinen beruflichen Werdegang komplett neu zu ordnen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch, halt, ich sage mal, ein Fluch zugleich, weil ähm, die Einstiegshürden halt teilweise so niedrig sind, dass ähm, ja, viele Menschen das einfach probieren beziehungsweise dass es vertrieb oder network marketing halt eben halt auch menschen anzieht für die das ganze nicht äh, gedacht ist ja so und dann führt das ein natürlich zum anderen das heißt wenn man natürlich menschen auch anzieht die ich sag mal jetzt für das berufsbild nicht unbedingt die besten voraussetzungen mitbringen obwohl es jeder lernen kann wohlgemerkt dann ähm, ja, zeichnet sich das dann auch darin wieder. Das ist aber keine Sache, die jetzt nur Network-Marketing oder Vertrieb hat, sondern das findest du in jedem anderen Branchen auch. Ja, Es gibt dann Menschen, die nehmen sich was vor, die sagen, jawohl, ich will eine Karriere im Vertrieb machen und dann starten die meisten nie beziehungsweise beginnen und hören dann nach kurzer Zeit wieder auf. Das ist wie immer äh, Ja, äh, ne, jemand, den ich sehr schätze, ähm, der sagt immer, du, bist wie im Fitnessstudio. Ja, da ist am Januar, im 1. 2. Januar geht es dann los. Da ist das Fitnessstudio brechend voll. Und am Ende vom Januar ist, äh, ja, sind, ist das Studio wieder so leer wie vorher. Ne? Und das ist, ähm, ja, und das kann man auch ein bisschen in, in den Vertrieb, äh, in Network Marketing übertragen. Und ich kann dir das auch belegen. dazu dazu, ich habe vor kurzem oder schon etwas länger her, einen Blogartikel geschrieben, äh, da ging es um den Verdienst im Network Marketing. Und das siehst du genau, ähm, ja, und das siehst du genau eben, äh, dass es sich das auch halt im, äh, ja, im Verdienst dann widerspiegelt. Und das, ich zeige dir das gerne mal. Ich werde dann auch ähm, diesen äh, ja diesen Beitrag unterhalb des Videos dann verlinken. Und zwar habe ich hier einfach mal geschaut, Mensch, ähm, was wird denn so in der Branche verdienen Ich bin dann einfach willkürlich willkürlich hergegangen und habe mir mal so ein paar Firmen rausgegriffen. Ja, ähm, ich hätte aber auch andere Firmen nehmen können. Und habe einfach mal geschaut, Mensch, wie ist denn so die Verdienst äh, die Verdienst äh, oder wie ist denn die die die die Spanne im Verdienst? Ja. Und habe das dann mal hier so in diesem Blogartikel einfach ähm, ja, mit meinen Lesern dann dementsprechend geteilt und habe dann eben festgestellt, dass im Network Marketing nur etwa ein bis drei Prozent Topverdiener gibt. Ja, und dann gibt es äh, ganz wenige, so drei bis zehn Prozent Besserverdiener und der Rest, also so in etwa 80 Prozent oder mehr, äh, ist dann äh, ja Durchschnitts- und Geringverdiener. Das heißt, ähm, ja, diese Menschen verdienen kaum nennenswerte äh, Einkommen. So. Und dann äh, bin ich einfach mal hergegangen und habe geschaut, was gibt es denn so äh, für Möglichkeiten. Ne? Und jetzt gibt es natürlich tolle, ähm, es gibt natürlich tolle Einkommen, die du, die du nachlesen kannst im Internet. Und ähm, das ist einfach das, was Vertrieb, was Network Marketing einfach auch möglich macht für diejenigen, die die Chance sehen und die auch ergreifen wollen mit allem, was dazugehört. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch, ähm, ich sag mal, diejenigen, die konzentrieren sich dann eher so auf das Negative und verdienen dann dementsprechend halt auch weniger und sind einfach auch nicht bereit, die Dinge dann umzusetzen beziehungsweise möchten sie nicht umsetzen. Und das ist auch so die Erfahrung, die ich mache. Es stellt sich für mich nicht die Frage, ob, etwa, ob Network Marketing funktioniert oder nicht. das ist ganz klar, dass Network Marketing funktioniert. Da sehe ich ja auch bei meinen Teampartnern, die das die, die die die akribisch arbeiten die die die fleißig dranbleiben ja das siehst du dann natürlich auch dass es vorangeht dass es ergebnisse gibt ja und ähm, so ist es bei mir natürlich auch und die und dann gibt es aber auch menschen die fangen an ja beziehungsweise die kommen gar nicht so richtig äh, zum anfang sondern die möchten anfangen ja schreiben sich dann vielleicht in unternehmen ein Machen dann ein bisschen was, wenn überhaupt und ähm, werfen dann das Handtuch, weil eben halt die Erwartungshaltung, ähm, mit der man eigentlich in das Thema reingegangen ist, nicht erfüllt wurde. Und deswegen möchte ich hier das Video machen. Ähm, du siehst also auch, egal welches Unternehmen ich äh, nehme, du hast hier ähm, ja, 88 Prozent zum Beispiel, Menschen auf der, ich sag mal, auf der ersten Karrierestufe dieses Unternehmens, ja, der Durchschnittverdienst liegt hier bei, bei 4 Dollar, wohlgemerkt im Jahr. Ne? Aber es, es geht jetzt nicht ums Unternehmen, es könnte auch, wie gesagt, du kannst es austauschen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Top-Verdiener, das ist weniger als 0,1 Prozent aller Vertriebspartner, die dann halt äh, einen Durchschnitt von äh, hier 1.538.000 Dollar haben ja im Jahr. So und da siehst du auch schon mal die Bandbreite und du siehst, ähm, ja, wie weit da die Welten oft auseinanderklaffen. Jetzt kann man natürlich sagen, hat der ein oder andere Glück gehabt. Nun ja, vielleicht gehört ein bisschen Glück auch immer dazu. Aber ich sage immer, Glück hat der, der tüchtig ist und äh, früher oder später wird sich dann das Glück dann auch dementsprechend einstellen. Ja, also wir könnten da jetzt verschiedene Beispiele durchgehen. Auch hier siehst du... Ähm, das, das monatliche Durchschnittseinkommen, das reicht von 37 Dollar bis, ähm, ich kurz gucken, 37.000 Dollar, ja. Äh, die Jahreseinkommen von 444 Dollar bis 45.000 Dollar und du siehst auch hier dahinter ähm, auch die prozentuale Verteilung, dann siehst du hier 11,51 Prozent zu 0,21 Prozent. Ja. Also ähm, was ich damit sagen will, das ist die Quintessenz daraus. Du kannst ähm, ja im Vertrieb und im Network Marketing richtig Karriere machen, auch finanziell, wenn das für dich ein Thema ist, Ja, weil nicht jeder möchte ja einfach auch mehr verdienen, sondern es gibt ja auch schon viele Menschen, die gutes Einkommen verdienen, aber das vielleicht gerne weiter behalten möchten mit weniger zeitaufwand um mehr zeit für die dinge zu haben wo sie halt sonst ihre interessen sehen oder ihre schwerpunkte sehen und das ist natürlich völlig in ordnung und das ist einfach im network marketing oder im vertrieb zumindest wenn du es auf selbstständiger basis machst hast du halt diese möglichkeiten ja du hast halt die freie zeitanteilung du wirst nicht nach zeiteinsatz bezahlt sondern nach ergebnis bezahlt und das ist genau das thema und jetzt einfach mal kurz ein überblick über das was, was, du für dich so mitbringen solltest, wenn du dich für eine, für eine, Karriere im Vertrieb oder im Network Marketing entscheidest, ja. Es ist weniger das Fachliche und auch das, natürlich solltest du Spaß am Verkauf haben, du solltest am Spaß im Umgang mit anderen Menschen haben, du solltest aber auch eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil du wirst, egal wie gut deine Produkte sind, egal wie gut dein Unternehmen ist, egal wie du selbst bist, du wirst immer wieder Menschen, oder du wirst mehr, also du, du, du wirst auf mehr Menschen treffen, die Nein sagen zu dem, was du tust, als Menschen, die Ja sagen zu dem, was du tust. Und das musst du halt einfach für dich abhaben können. Und alles andere, ja, also im Prinzip den ganzen Vorgang, wie das Geschäft funktioniert, wie du verkaufst, das sind Vorgänge, die du erlernen kannst. Also darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht vielmehr um das, was sich zwischen den beiden Ohren äh, abspielt. Und deshalb musst du ein, ein paar punkte einfach für dich mitbringen und das ähm, habe ich dir ja ebenfalls in einem Blogpost in einem Blogpost mal zusammengefasst ich habe da meine äh, wichtigsten erkenntnisse im oder oder erfahrungen im network marketing äh, einfach mal aufgeschrieben würde ich auch gerne mit dir teilen ja und äh, du, du siehst schon es, es es sind viel viel mehr ähm, ja einstellungsthemen die von, von von deiner persönlichkeit raus herkommen äh, an denen man äh, oder die, wo, wo die Voraussetzungen eigentlich mitzubringen sind ja das ist fleiß das ist beharrlichkeit äh, geduldig mit mit dir und anderen menschen sein weil erfolg kommt äh, auch nicht immer über nacht sondern ähm, da musst du halt schon auch mal eine weile dran bleiben die lernbereitschaft ja ähm, deine persönlichkeit weiterentwickeln aber auch deine fähigkeiten in bezug verkauf äh, weiterentwickeln auch im network marketing du solltest vor allen dingen coachbar sein das heißt wenn du heute in einem network marketing unternehmen anfängst ähm, dann auch die dinge umsetzen die dir erfolgreiche partner eben halt auch vorleben ja äh, es geht um eigenverantwortung ja sich seiner äh, sich sich bewusst zu sein dass alles was du tust du machst es nicht für den sponsor für die upline sondern alles was du tust machst du für dich ne? du brauchst aber auch klare ziele weil nur wenn du ziele hast dann wirst du auch irgendwo einen inneren antrieb für dich finden ähm, um, um gas zu geben ja und äh, dran zu bleiben das ne? ist ausdauer kontinuität fokussierung auf eine sache ja ähm, fehler erkennen fehler abstellen ein bisschen analytisches denken kann da nicht äh, nicht schaden und für, für dich selbst einfach so ein eigenes klares bild haben wo du hin willst und ähm, ja was dann natürlich auf keinen fall fehlen darf ist die kontaktfähigkeit ja lust haben mit anderen menschen in kontakt zu treten und ähm, ja, insgesamt halt einfach eine Persönlichkeit zu werden, die ähm, den Anforderungen des Vertriebs gerecht wird, ja, oder den Anforderungen ähm, von Network Marketing gerecht wird. Das heißt, ähm, anderen Menschen äh, in verschiedenen Situationen dabei zu unterstützen, sie zu entwickeln, ähm, dabei aber auch Geduld mitzubringen, ja. Ähm, die, die, auch den Spagat zwischen Unternehmenszielen, deinen eigenen Zielen und den Zielen deiner Partner irgendwo in Balance und Einklang zu bringen, weil gerade im Network Marketing ist es so, wenn du das Vertriebsmodell äh, nimmst und ähm, Geschäftsaufbau betreibst mit oder ein Vertriebspartnernetzwerk aufbaust, dann kannst du im Prinzip nur erfolgreich werden, indem du andere Menschen erfolgreich machst, ja, weil nur wenn du anderen dabei hilfst, dass sie ihre Ziele erreichen, erst dann ja, wirst du ja auch dran verdienen, weil wenn äh, jemand äh, keine Umsätze tätigt, ja weil, ähm, ja, weil er vielleicht allein gelassen wird oder wie auch immer, dann, äh, ja, dann, dann wirst du schlussendlich oder dann wird im Prinzip der Networker an sich äh, schlussendlich dann auch kein Geld verdienen. Und deswegen ist das auf der einen Seite für mich eines der fairsten Systeme der Welt, weil du äh, anderen hilfst, ihre Ziele zu erreichen und zum anderen aber auch dann selbst davon profitierst. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, nicht jeder ist halt bereit oder ist gerade an einem punkt in dem leben wo er die bereitschaft entwickelt ja an sich selbst zu arbeiten eben halt diese tugenden wenn man so will ja mitzubringen und sicherlich das ganze ist jetzt auch nicht als vollständig zu sehen ja also das sind einfach so die punkte die die die, die ich für, für sehr sehr wichtig halte. Ja, man kann die sicherlich auch noch ergänzen darum geht es aber gar nicht wichtig ist einfach alles, was ähm, ich sage, mal den Job an sich betrifft, ja, den Beruf, das Berufsbild an sich, das ist erlernbar. Ja was man natürlich nie jemandem antrainieren kann, ist der eigene innere Antrieb, die eigenen Gründe, ja, für sich herauszufinden, um dann eben halt, ähm, ja, loszulegen und voller Begeisterung dran zu bleiben. Okay, ich möchte das Video jetzt aber auch nicht zu lang machen. Ich hoffe, ähm, ich konnte dir so ein bisschen einen Einblick ähm, gewähren, ja, ähm, und so ein bisschen auch die Erwartungshaltung ein Stück weit ins rechte Licht rücken. Und wenn es so war, dann, dann freue ich mich, wenn mir das heute gelungen ist. Ich wünsche dir ja einen wunderschönen Tag, wenn dir das Ganze gefallen hat. Dann würde ich mich freuen, wenn du die Sache ja mit deinem Netzwerk teilst, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst und wenn du jetzt Lust hast, eine Karriere im Vertrieb, im Network Marketing zu starten, wenn du da auf der Suche bist nach einer nach einer guten Möglichkeit, nach einem, nach einem seriösen Unternehmen, dann findest du unterhalb des Videos ähm, ja einen Link, kannst du draufklicken. Ich stelle auch natürlich diese Links nochmal hier zur Verfügung zum Nachlesen. Und dort äh, kannst du dir dann absolut kostenlos und unverbindlich erstmal weitere Informationen anfordern und bekommst natürlich dann auch ähm, die Gelegenheit beziehungsweise ähm, wirst dann natürlich auch darüber informiert, wie du dann mit uns in Kontakt treten kannst. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Hab viel Spaß, ich wünsche dir viel Erfolg und ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.